den Sie bei Ihrem gewünschten Bad gegen eine Saisonkarte einlösen können. Bitte beachten Sie die gültigen Covid-19-Regeln der Bundesregierung sowie die Registrierungspflicht in den Hallenbädern. Vielen Dank! Alle Informationen gibt es unter www.holding-graz.at Die Holding Graz wünscht einen schönen Sommer und viel Vergnügen in den Bädern.